Wir wollen morgen mit einem Gesetzentwurf im Sächsischen Landtag durchsetzen, dass auch in Sachsen Polizistinnen und Polizisten zukünftig klar namentlich identifizierbar sind, indem sie ein Namensschild tragen oder eine eindeutig identifizierbare Nummer im Einsatz. In viel zu vielen Fällen kommt es noch vor, dass Anzeigen gegen Polizistinnen und Polizisten daran scheitern, dass der Tatverdächtige überhaupt nicht ermittelbar ist. Das ist gerade bei der Polizei, die als einziges als Träger des staatlichen Gewaltmonopols gegenüber Personen Gewalt anwenden darf, ein nicht hinnehmbar Zustand Viele andere Bundesländer, aber auch andere Staaten haben sich daher entschieden, Polizisten ein eindeutig so zu kennzeichnen, dass sie identifizierbar sind. Wir wollen das auch für Sachsen, auch vor dem Hintergrund, um das Vertrauen, was in Teilen der Bevölkerung in den letzten Monaten in der Polizei verloren gegangen ist, wiederherzustellen.